Herzlich willkommen auf meinem Kanal Inge Show und heute machen wir mal ein neues Video. Und zwar heute werden wir auch ins AVM fahren, aber wir werden nicht für mich einkaufen, also doch, wir werden für mich einkaufen, aber nicht so klamottenmäßig, sondern Sachen für mein Badezimmer. Ich habe halt ein Zimmer wäre doof wenn ich kein Zimmer hätte und ich habe ein Badezimmer, ein eigenes Badezimmer. Jeder von uns hat ein eigenes Badezimmer und für mein Badezimmer brauche ich halt ein paar Sachen, die ich nicht habe und die muss ich immer bei, meiner, bei meinen Eltern klauen. Aus der Dusche zum Beispiel muss ich Sachen immer klauen oder Zahnpasta und die werde ich heute mit Mama zusammen Und Ihr fragt euch ganz bestimmt, was ich hier gerade so mache. Vielleicht kennt ihr einige schon, war mal ein Trend. Und zwar, ich habe mir so ein Bild gestellt und es ist sehr groß. Und das sind sehr, sehr kleine Perlen. Ich weiß nicht, wie das so richtig heißt. Und die klebt man halt hier auf, das ist so klebrig. Und die klebt man hier rauf, das sind solche Zeichen, wie man sehen kann. Und hier ist so eine kleine Liste, da kann man sehen, welche Zeichen das sind und die, äh, die Zahlen sind dahinter. Und die muss man so Step by Step da aufkleben. Das sind die ganzen Päckchen, die habe ich sortiert, damit ich so ein bisschen besser Au Aussicht habe. Und da ich schon in meinem Zimmer bin, kann ich euch auch mein kleines Zimmer zeigen. Jedenfalls, man kommt hier halt so rein. Dann hier ist mein Schrank und hier habe ich... Ein Bild mit Melina. Und dann habe ich hier Stiftisch, eine Schere, meine Puppe und mein CD-Player. Hat zwei oben. Mein Bett, meine Kuscheltiere. Und das hier. Diese ganzen Kerne. Dann habe ich hier so einen ganz kleinen mysteriösen Balkon. Der ist klein, aber fein. Hier ist mein Kleiderschrank. Der ist sehr groß im Sinne auch. Das ist, verstaut. das ist ein bisschen unordentlich jetzt ist es ein bisschen unordentlich, aber egal. Hier hängen einmal die. Ein ich habe die Hier sind so Bilder, die ich selber gemalt habe. Hier so ein Mädchen mit einer Hello Kitty Hose. Hier so eine kleine P. Und dann hier unten hat einfach ein Mädchen Motum mit dem Top an. Und Stitch. Stitch ist mein Lieblingshörer von Disney. Das ist ein Dach und Kiel. Ich bin im Weihnachtsfieber, deswegen habe ich hier ein Christmas-Bild. Ja, und ich habe eine To-Do-Liste. Und dann geht es direkt auf. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, wir haben, versucht, wir haben versucht, aus Papier ein eigenes Papier zu machen. Das war ein paar Tage vor. Also, haben wir das gemacht. Da habe ich Alice hergestellt und die habe ich mitgenommen. Hier habe ich so ein paar Zettel für mich. Gemacht. Und hier ist mein Badezimmer. Ein bisschen Echo, aber egal. Meine Dusche, dann meine Toilette und mein Waschbecken. Da oben sind Mamas und meine Schminksachen. Hier sind so Kremskramsachen sachen und hier unten sind so... Manten, meine Masken, äh, hier ein Haarband. Kennt ihr vielleicht noch aus also ein paar Videos? Hier ist eine Steckdose, falls ich hier bin und muss irgendwas aufladen. Also, Harlofilm zum Beispiel. <lacht> aufladen. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich ziehe mich um und wir treffen uns vor AOM. Bis gleich! So, wir sind jetzt in AVM, mit Mama und Alex. So, ich habe meine Liste dabei, die habe ich selber gemacht. Und da stehen so Sachen halt für mein Badezimmer und die werden wir kaufen. Ja. Mit Mama zusammen. Ja. Mit sonst <lacht> ja Und ich habe meinen Tupac an. Tupac. Tupac. Und hier wird doch immer sehr, sehr schön Musik gespielt, das hört man vielleicht. ganz normal vorbeigehen. Als ob ich nur einfach so ein Video aufnehme. Da sieht man ihn. Er spielt auf eine Violine. Oder heißt es so? Violine. So. Jedenfalls treffen uns beim ersten Laden. Auf jeden Fall, ich glaube, ich zeige euch lieber erstmal meine Liste. Hier steht Liste, die Liste für mein Bad. Also erstmal Ohrenstäbchen, Seife zum Duschen, Haarklammer, Haarbürste, Zahnpaste und Klamotten für Fragen. Was? Klamotten für wen? Für uns beide. Deswegen wollte ich mein Geld austauschen, damit ich mir endlich mal. Äh, damit wir was Gleiches haben. So, Evelyn hat einen Einkaufskorb und jetzt geht's an... Wappen. Sammeln. Die. die und die würde ich kaufen, weil die sind mhm. sehr, sehr schön. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. So, eine Haarklammer. Ah, Krass. So, was brauchen wir noch, wenn wir dafür eine Liste gehen wollen? Äh, Zahnpaste. Ja. Guck mal, hier haben die Zahnbürsten, äh, Zahnpasten. Ja, ich nehme die Wir probieren einfach mal aus. Bleibt's. Ich habe alles im gemacht. Also wir haben jetzt hier noch mal gefunden und Mama und ich. ich nehme jetzt zwei raus, eine für Mama, eine für mich. Weiter geht's. Mama und ich wollen noch Nase nach. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein paar mal. Oh, na, guck mal, der ist hübsch. Der, der hier ist hübsch. Der? Und der blaue ist auch hübsch. Mhm. Welches den davon? vorne? Ja, guck mal, die haben ja auch Rot. Haben wir haben ja so viel in Auswahl, alles voller Nagellack. Okay, welches nehmen wir? Die. Nee, komm, der ist doch nicht so cool. Oh, vielleicht das Blaue. Tja, so. das war's. Ja. Also mit dir zu shoppen Das ist ja einfacher geht's nicht. Okay? Jetzt, Jetzt. gehen wir zur Kasse. Also wir haben jetzt alles gekauft. Wir haben so eine Karte bekommen. Ups. Unser Einkauf. Ja. Wir haben so eine kleine Karte noch bekommen. Oh. Eine Mitgliedskarte. Mit der Karte können wir ein bisschen sparen. Ja. Wir sind bei einer Cosmonee-Abteilung und Mama und ich, wir haben keine Deswegen wollen wir uns jetzt eins aussuchen. Aber oh, was kleines, feines? Oh nee, komm, das ist dann gar nicht sowas. Oh, der kostet 129 Tele. Pink? Nee, das bin ich nicht. Du auch nicht. Sowas hier ist auch nicht schlecht, aber.. Nee, komm. Keine Ahnung, ich finde irgendwie das ja schön. dann wollen wir uns den nehmen. Okay. Hast du genau? Ja genau, wir müssen ja mal reingucken. Brauchen wir so viele Fächer? Dann Wollen wir nicht ein kleineres nehmen? Guck mal, das finde ich auch ganz cool. Was sagst du hierzu? Das ist genau das gleiche. Nein. Ja, und das bin ich Der ist 130 Fehler und der noch 99 TL. Oder der hier, guck mal, was sagen wir mal hierzu? Auch 99 Zähler, aber was sagst du zu dem? Ja, das ist gut. Okay. Wollen wir den nehmen? Ja. Also, Leute, wir sind wieder zu Hause. Ich habe mein Topf hab jetzt ausgezogen, weil das hat mir irgendwie ein bisschen gedrückt. Das ist unser ein Einkauf und ich zeige euch jetzt, was wir alles mit Mama gekauft haben für meinen Markt. Also, fangen wir an. Erstmal diese Haarbrüste. Ähm, wir haben zwei gekauft davon. So sieht die von hinten und so von vorne aus. Äh, eine ist für mich und eine ist für Mama. Und ich hoffe, wir werden die nicht verwechseln, weil die sind wirklich identisch gleich. Dann eine Abschminktücher. Oder also meine Reinigungstücher. Dann haben wir einmal so eine Zahnpaste. Haben wir auch zweimal. Dann einmal schwarzkopf shampoo dann einmal Nagellack, so. dann einmal ohrenstäbchen ja. ja und das letzte ist auch das haben wir aber nicht bei diesem laden gekauft sondern bei faktor und zwar der hat auch hier vorne plätze Karten zum Beispiel 1, 2, ja, 2. Den kann man halt hier wie gesagt so aufmachen. Und dann so Ein klein, fein, Super geil. Und das war auch schon das letzte, was wir gekauft haben. Also wir haben jetzt nichts so richtig, so richtig großartig gekauft. Ich habe das alles hier ganz schön gefragt. Das ist noch mal alles, was wir gekauft haben. Und diese Haarbürste, die bleibt also... Das ist eine Erinnerungshaarbürste, die ist schon irgendwie vier Jahre bei uns oder so. Also, die muss dann die. Ich muss für die noch mal überlegen. Ich meine, man kann die ja waschen. Und dann ist sie ja auch schon wieder wie neu, ne? So, das war's allerdings schon auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde das mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und... Ihr könnt jetzt auch meinen Kanal abonnieren. Das ist komplett kostenlos. Ihr müsst eigentlich euch nur dafür auf YouTube angemeldet haben oder ihr fragt eure Eltern. Könnt meinen Kanal abonnieren? Und ja, -Balkon. Mini Balkon. Ich kann nicht. Fliegennetz. Ich kann es raus. Ah, ah, ist dieses Ding heiß. Und dann, die haben so einen coolen Pool. Tchau e cacauinho.